Hier auf Bühne 4 geht es weiter mit Webmapping und wir beginnen mit einer Demo-Session Webmaps, Webmaps effizient mit VQ erstellen von Jakob Mix und Christian Meyer von Maximum. Ähm, es wird ein bisschen knapp mit den Fragen, aber wir würden trotzdem die Fragen sammeln auf der, im Fragen-Tab und werden versuchen wenigstens einen Teil davon zu beantworten nach dem Vortrag und sonst dann halt im Chat. Aber wir sind gespannt auf den Vortrag viel Vergnügen. Hallo miteinander, mein Name ist Jakob mix Ich darf Ihnen heute erklären, wie man mit dem Projekt Vacu äh, We äh, Web App sehr effizient und schnell gestalten kann. Kurz zu mir. Mein Name ist Jakob mix Ich arbeite bei der Firma Maximum, zu der ich gleich noch was sagen werde. Ich bin Geoinformatiker, Anwendungsentwickler und bei der OSGEO als Chartermember aktiv. Bei Maximum machen wir alles im Bereich äh, Geodaten, also Dienstleistungen, Bereich GIS, Webmapping, Geodateninfrastruktur, Softwareentwicklung, Softwarekonzepte und auch Beratung und Schulung. Jetzt erstmal die Frage, äh, was ist äh, VACU? Manche haben es vielleicht schon gehört, manche noch nicht. Im Prinzip ist es eine Kombination aus äh, dem Framework Open Layers des äh, im Foskis-Umfeld sehr bekannt ist, um Geodaten im Web anzuzeigen und dem Web-Framework äh, Vue.js, das im Prinzip die, das Grundgerüst für eine Webseite darstellt. Wir haben das äh, kombiniert, um einen recht leichtgewichtigen WebGIS Client zu machen, den man äh, rein äh, durch eine Konfigurationsdatei äh, erstellen kann und konfigurieren kann, aber auch zusätzlich durch eigene Komponenten erweitern kann ist äh, natürlich äh, Open-Source und äh, auch, äh, kann weiter benutzt werden und ist auch äh, für mobile Endgeräte optimiert. Dann was genau ist äh, Vue.js? Wie ich schon gesagt habe, das ist eben ein, ein Web-Framework, das äh, im Prinzip einem schon viele Werkzeuge mitgibt, um eben eine äh, angenehme Webseite zu erstellen. Und bringt eben viele Funktionen mit, die es sonst ziemlich äh, aufwendig machen würde, die selber zu erstellen. Ist neben Angu Angular und React äh, eins der äh, großen äh, Web-Frameworks der Wahl heutzutage. Vue.js ist das jüngste der drei Projekte und zeichnet sich halt besonders durch die Leichtgewichtigkeit aus und hat auch ähm, aus ein paar Fehlern von, den, äh, von Angular und React gelernt und ist in vielen Bereichen da jetzt... Äh, Bisschen leichtgewichtiger und ähm, schnell zu erlernen. Dann äh, Open Layers ist auch, äh, wie gesagt, unter den, äh, die schon häufiger auf der FOSKIS waren, sicher bekannt. Das ist ein OSGEO-Projekt und er hat äh, die Möglichkeit, wirklich sehr viele äh, Layer und Datenquellen äh, einzubinden und kann äh, mit die Karte kann mit vielen Interaktionen versehen werden. Steuerelemente ist auch komplett open source verfügbar, wird aktiv äh, weiterentwickelt und eben ähm, weit verbreitet. Dann, was kann unser, äh, äh, unser Projekt äh, Vecue? Es kann im Prinzip äh, viele Sachen, die es von Haus aus in Open Layers nicht drin sind, also eine klassische Layerliste, dann gibt es ein Werkzeug, um Strecken und Flächen zu messen, dann ein Selektionswerkzeug für Vektordaten. Attribute können angezeigt werden, äh, Informationen zu Koordinaten, dann ein Toolbar, wo alle Werkzeuge platziert werden können, und äh, Hilfefenster, dann eine Animation, äh, wenn der Layer länger braucht zum Laden. Also eben alles Dinge, die man in einem ganz normalen WebGIS erwartet. Jetzt in den letzten Monaten und Jahren hat sich jetzt auch wieder einiges getan. Jetzt äh, gibt es immer mehr und mehr Dinge. Eine Attributtabelle, äh, Beispielsweise Docker Image, dann kann man das Layer Styling kann man ähm, ist im, immer äh, erweitert worden, sodass man jetzt nicht äh, selber beim Programmieren anlegen kann, sondern direkt im Konfigurationsfile äh, sich äh, Layer äh, stylen kann. Dann gibt es ein Kugels Plugin, das ich später noch zeigen werde. Dann ist jetzt die Dokumentation ist äh, von einem Wiki auf eine Webseite gewandert. Man kann Geodaten per Drag and Drop reinziehen. Geo Coding gibt, also man kann einen Begriff einfügen und wird dann dahin gesummt, wo man hin will. Und äh, wir haben auch immer hohen Wert darauf gelegt, dass die Basisbibliotheken immer auf dem neuesten Stand sind. Dann fangen wir gleich mal an. Und zwar, äh, wie installiere ich Vacue denn? Im Prinzip ist äh, Vacue als äh, GitHub, äh, also auf GitHub verfügbar. Und wenn man sich äh, das runterladen will, kann man das entweder manuell machen oder man kann es mit der Kommandozeile machen, mit dem Befehl äh, git clone und äh, lädt sich das dann runter, das habe ich jetzt in dem Fall schon gemacht und man sieht dann hier äh, die ganzen ähm, Dateien, die da eben dazugehören. Als nächstes äh, muss ich die ganzen Pakete installieren, das mache ich mit npm install. Das ist der Node Package Manager, also der, der die ganzen JavaScript-Pakete installiert. Und dann muss ich jetzt sagen, ich möchte jetzt eine neue App, also meine eigene äh, Konfigurations- oder äh, meine, meine eigene Anwendung machen, die dann äh, separat konfiguriert werden kann. Und als nächstes mache ich äh, npm run dev. Daraufhin äh, wird ein ähm, Entwicklungsserver gestartet und ich kann dann in meinem Webbrowser lokal mir die bestehende Seite aufrufen und das dann auch als mein Entwicklungssetup nehmen. Hier sehen wir schon, das ist jetzt auf dem Port 8081 äh, verfügbar und äh, ich kann jetzt hier alles tun, was ich eben in einer äh, klassischen Webmap machen kann: Zoomen, äh, Klicken, Informationen äh, kriegen, meine äh, Punkte angezeigt bekommen, die ich markiert habe und kann dann hier in meinem Editor eben äh, alle Dateien verändern und äh, mit dem Entwickeln beginnen. Soviel äh, zum Installieren. Dann, wie kann ich äh, mir eine App in, äh, generieren? Und zwar haben wir ja schon gesehen, wir haben uns hier vorher bei ähm, dem... Mit dem NPM äh, init app haben wir jetzt, jetzt hier diesen app folder generiert und alles was in diesem äh, äh, ordner drin ist kann ich äh, konfigurieren und wird dann direkt unabhängig vom äh, äh, vom kerncode der anwendung äh, kann, kann gepflegt werden so dass ich jetzt quasi die die kernfunktionen der anwendung sind jetzt getrennt in einem anderen ordner als jetzt meine eigenen entwicklungen die ich jetzt äh, in dem in dem app ordner habe und hier habe ich jetzt beispielsweise eine ähm, Konfigurationsdatei, die heißt app-conf. Und alles, was ich in dieser Konfigurationsdatei definiere, ähm, wird dann direkt übertragen auf die Anwendung. Und jetzt gibt es hier auch noch ein anderes Beispiel, das ist jetzt die äh, Minimalversion, also hat viel weniger äh, äh, Einstellungen. Und mit der wollen wir jetzt mal anfangen. Die kopieren wir uns jetzt äh, rüber in unsere ähm, App-config und äh, schauen uns jetzt mal an, was da passiert. Dazu äh, öffnen wir jetzt äh, wieder den Browser, äh, drückt einmal auf äh, Refresh und sieht jetzt hier, äh, Ich habe jetzt die, die Anwendung sieht schon ein bisschen anders aus, das heißt es ist eine grüne Farbgebung, hat jetzt nur einen, einen grauen Hintergrundlayer und auch weniger ähm, Icons in der Toolbar. Und wenn ich jetzt hier was ändern kann, kann ich jetzt beispielsweise Beispiel sagen, meine Base Color, also meine Hintergrundfarbe, möchte ich nicht ändern auf blau, dann äh, mache ich den Neustart und sofort wird es blau. Dann kann ich jetzt hier meinen Titel ändern. Da gebe ich jetzt äh, zum Beispiel Foskes 2021 ein und äh, wieder. Neustart und man sieht jetzt oben in der Karte, ist jetzt der Titel auch geändert. Das heißt, ich kann jetzt relativ schnell mir so übliche Einstellungen per Konfiguration eben an, äh, machen, ohne dass ich jetzt da in, äh, zum Programmieren direkt anfangen muss. Bis jetzt habe ich ja nur die, die einfachen ähm, Möglichkeiten oder die, die einfachen oder die klassischen äh, Möglichkeiten angeschaut und zwar wie ich halt äh, einen Layer anschauen kann. Jetzt äh, möchte ich verschiedene äh, Module äh, einbringen und das ist, ähm, sind eben viele also Möglichkeiten, wie ich mit äh, Vecchio interagieren kann. Zum Beispiel habe ich jetzt hier schon ein bestehendes, das ist dieses Info-Modul, äh, das, Info das habe ich da schon eingeklickt, Dann kann ich jetzt mehrere Sachen ändern, also ich kann den Titel ändern, dann was in diesem Info-Text äh, eben angezeigt werden soll. Und ähm, wie gesagt, viele, alle, also viele Sachen, die ich jetzt hier, kann ich hier einstellen. Dann ich wieder, äh, aktualisiere ich den Browser wieder und sehe, dass sich jetzt mein äh, Modul geändert hat. Es ist, dieses Modul ist natürlich ein sehr einfaches und es gibt natürlich noch äh, viel mehr Module, auf die ich jetzt noch genauer eingehen will. Und zwar ähm, schauen wir uns das jetzt mal an. Auf der Internetseite vacu.org, die ich vorher schon angesprochen habe, ist jetzt eine Dokumentation, die wir jetzt auch neu erstellt haben und da gibt es eine eigene Sektion für Beispielanwendungen, die ich nachher noch zeigen werde und aber auch zusätzlich noch für die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die Vecu eben bietet. Und hier gehen wir jetzt auf die äh, Modulkonfiguration und da ist jetzt, äh, gibt es schon immer ganz, ganz viele Möglichkeiten und oben ist jetzt eben schon mal ein Beispiel, äh, was man jetzt eben anzeigen lassen kann und das ist jetzt eben die Layerliste. Da kopieren wir uns jetzt einfach, das jetzt unten in unsere Sektion zu den Modulen ein, speichern das, äh, machen Refresh. Und jetzt sieht man auf der rechten Seite diese Striche und da habe ich jetzt eine layer -List, also momentan mit nur einem einzigen Layer und den kann ich dann eben ein- und ausschalten. Da habe ich vorher schon erwähnt, haben wir ein äh, Kugels plugin gemacht. Mit dem kann man äh, sich Layer-Konfiguration automatisch erstellen, weil, weil die Layer, die sind im Prinzip auch eine ganz normale Konfiguration, Konfiguration in der Konfigurationsdatei und da ist es immer ein bisschen aufwendig, den Link äh, rauszusuchen und da ist es äh, ganz praktisch, äh, QGIS dafür zu nehmen, dass, es, dass man einfach schon mal rein, das so reinzieht, wie man es haben möchte und hier ist dann dieses äh, Plugin qgis 2 vecue Da kann ich dann äh, einige Sachen aussuchen, dann kann ich mir verschiedene... Äh, Module anwählen, die, äh, die schon vorkonfiguriert sind, mir eine Hintergrundfarbe aussuchen und wird dann automatisch äh, oder einen Pfad aussuchen und dann kann ich mir das speichern la lassen. Dann äh, habe ich das hier in meinem Texteditor schon geöffnet und da sind dann eben die Daten drin, die ich äh, schon vorher eingebe. Und Hier sieht man jetzt die, äh, die Layer, die ich jetzt aus dem Q. QGIS Projekt hat, also der Typ, dann der Name, dann L, die ich jetzt eben nicht mehr manuell raussuchen muss, sondern automatisch rausgezogen wird, dann die, ähm, die Layer ID oder beziehungsweise also, äh, wird dann erstellt und auch der Name vom Layer wird dann äh, eben extrahiert von, von dem QGIS Plugin direkt. Ja, hier sieht man noch diese ganzen äh, Module, jetzt äh, habe ich mir das einfach reinkopiert hier in meine, äh, die Datei, die ich jetzt gerade benutze, das ursprüngliche lösche ich wieder und dann ähm, schauen wir uns das nochmal an, unter äh, localhost 8081 und siehe da, ich habe jetzt äh, die ganzen Layer, die ich im Vorher in QGIS hatte, sind jetzt äh, hier in meiner Webanwendung und werden auch über den äh, WMS-Dienst äh, geladen, den ich da eben spezifiziert habe. Als nächstes natürlich die Frage, wie kann ich äh, das Styling machen? Also, hier sieht man jetzt schon, dass es so blau, ob man das jetzt so haben will oder nicht, ist ja natürlich eine andere Frage. Wenn es ähm, ein WMS-Layer ist, habe ich ja eh keine Wahl, dann muss ich einfach das Styling nehmen, was der Server mir vorgegeben hat, aber es gibt, äh, wenn die Daten als Vektor vorliegen, also beispielsweise in einem WFS, kann ich äh, mir ein Styling äh, eben in der Konfiguration einstellen. Hier sieht man jetzt, habe ich so eine Tankstelle angeklickt und das ist dann zu so einem schwarzen äh, Stern geworden. Und da kann ich jetzt auch sagen, ähm, das soll, ähm, wenn es selektiert wird, soll es eben jetzt ein Haus werden und rot. Dann mache ich nochmal ähm, aktualisieren, refresh. Dann klicke ich drauf und jetzt wird es ein, ein rotes Haus. Und im Prinzip, was hier passiert, ist dass ich ähm, man sieht hier auf der linken Seite habe ich jetzt bin ich in dieser Layer Konfiguration und kann einfach sagen der Stil soll jetzt ein Icon sein äh, mit einer bestimmten Schriftart und äh, eine bestimmte Hintergrundfarbe In dem Fall haben wir jetzt diese eine äh, Schriftart die heißt Material Icons und die können wir eben benutzen äh, um unsere unsere Features da eben zu stylen wenn ich mag kann ich natürlich auch noch die die Größe ändern, also die, die, äh, die Größe des Icons und jetzt wird das Haus eben größer. Und das Angenehme ist, dass ich es das direkt in der Konfiguration machen kann und ähm, muss es quasi nicht direkt im, im Source-Code selber einprogrammieren. So, dann schauen wir noch ein zweites Beispiel an. Hier haben wir jetzt... Äh, so äh, Geschäfte in einem Ort und da habe ich jetzt ähm, einen anderen Stil, da habe ich einfach einen Kreis und jetzt vorher war dann äh, violett und äh, ein kleinerer Radius und jetzt machen wir das Grün außenrum und, der und, und schon äh, ist der, der Layer gestylt, so wie ich den haben möchte. Auch hier das gleiche mit einem Select-Stil, also dass, wenn ich draufklick, dass dann ein anderer Stil erscheinen soll, kann ich auch direkt hier gleich äh, einstellen. Hier nur als Beispiel, wie gesagt, es ist nicht äh, so gedacht, dass es jetzt äh, besonders äh, hübsch ansehen soll, sondern erstmal einfach nur äh, zu zeigen, was möglich ist. Man kann natürlich vom Kartografischen her, kann man sich da... Äh, komplett äh, alle Möglichkeiten ausprobieren und ähm, dann geht es hier weiter mit einem Permalink. Das ist ein äh, Link, der hier oben auf der ähm, in der URL-Leiste ist. Da wird dann automatisch gespeichert, wo ich mich äh, befunden habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal äh, lade, komme ich genau dahin wo äh, ich vorher eben war. Und wenn ich diesen Link dann weiterschicke an eine andere Person, wird dann die Person auch genau dahin geführt, eben, wo ich eben meine Karte abgespeichert habe. Und das kann auch wieder eingestellt werden durch ein Modul und auch entsprechend konfiguriert werden. Als nächstes äh, schauen wir uns hier die Attributtabelle an. Das kennen jetzt viele aus dem Desktop-GIS. Das ist immer spannend, wenn man äh, einen Layer hat mit eben sehr vielen... Äh, Daten pro einzelnen Feature, das, äh, da kann ich mir jetzt eben aussuchen, was ich haben will. Ich nehme jetzt hier diese Geschäfte in dem Ort und das Spannende ist, ich kann hier auch dann äh, gleich draufklicken und werde dann dahin gezoomt, wo ich eben sein möchte. Das gleiche geht auch umgekehrt, ich drücke auf den Ort äh, in der Karte und meine Tabelle springt genau dahin, äh, wo, wo ich es haben will. Genau das gleiche jetzt auch hier mit diesem Tankstellen-Layer. Gut, wir haben äh, vorher schon gesehen, dass es äh, mehrere Konfigurationsdateien gibt und ich kann mir im Prinzip mehrere Konfigurationsdateien für in einer Anwendung erstellen und das Spannende ist, dass ich das direkt in der URL ändern kann, das heißt, ich habe jetzt hier meine normale App-Conf, da muss ich jetzt in der URL nichts angeben, aber jetzt habe ich hier eine App-Conf äh, minimal und da kann ich jetzt äh, mir das äh, eingeben und zwar mit dem Parameter App-Context äh, und dann äh, in dem Fall äh, mini minimal gebe ich ein und noch ein Fragezeichen davor und schon äh, kann es losgehen und dann habe ich... Äh, den App-Kontext, den ich äh, vorher, äh, der quasi in einer anderen Datei gespeichert ist und es ist zum Beispiel nützlich, wenn ich jetzt schon für verschiedene Regionen mir was vorkonfigurieren will, dann kann ich das einfach direkt äh, oben über die URL ändern. Also jetzt hier noch ein Beispiel, wo man ein äh, projiziertes ähm, Koordinatensystem hat, äh, jetzt hier ein Beispiel aus, von den Niederlanden. Dann äh, zu guter Letzt, wir wollen die äh, Anwendungen ja nicht nur äh, lokal auf dem Computer speichern, sondern sie auch veröffentlichen. Wie funktioniert das? Im Prinzip äh, müssen wir da wieder auf die, an die Kommandozeile äh, und zwar mit dem äh, Programm oder mit dem Kommando npm äh, run build und was passiert dann? Dann habe ich jetzt einen Ordner, der heißt dist und da drin sind dann alle äh, Dateien, die notwendig sind, um den äh, auf dem webserver zu legen und um das zu demonstrieren habe ich jetzt hier nochmal einen separaten lokalen webserver aufgebaut, der jetzt eigentlich äh, nichts von ähm, Vue.js äh, weiß, sondern einfach nur ganz dumm äh, daten als webseite ähm, raus surft und dann kann ich jetzt hier in dem fall jetzt auf den auf den anderen port gehen. das ist jetzt der port 5000 nicht mehr der ähm 18, 80, 81. und ich habe eben meine app hier, und ich kann die jetzt auch auf jeden beliebigen äh, Webserver legen, den ich mir irgendwie miete oder auch bei GitHub Pages. Kann man ja auch äh, sehr leicht sich äh, Webseiten hosten und äh, auf die Art und Weise kann ich eben das dann ähm, äh, veröffentlichen. Dann zu guter Letzt, wir haben einige Demo-Anwendungen. Dazu gehen wir jetzt hier wieder auf die Webseite, äh, unsere ähm, Dok also Dokumentations-Webseite, wo alles äh, drin steht und hier haben wir jetzt eine. Anwendung gemacht, die ähm, Gewerbe in äh, der Stadt Mutterstadt oder in, unserer, in der Gemeinde Mutterstadt äh, visualisiert und äh, hat eben ganz äh, klassische Funktionen. Mit ich kann hier ähm, draufklicken, kriegt dann hier auf der linken Seite äh, Informationen zu dem Betrieb. Ich kann hier ähm, drüber äh, hovern mit der Maus und kriegt dann angezeigt, was ich haben will. Und äh, das dann auch gestylt mit verschiedenen äh, Icons, je nachdem, welche Kategorie für ein Geschäft wir haben. Dann haben wir noch eine andere und da haben wir eine Zeitreise durch die Rheinland-Pfalz gebaut. Und zwar gibt es da einen äh, sehr äh, tollen. Äh, Dienst vom äh, Landesvermessungsamt äh, Rheinland-Pfalz, der die topografischen Karten der letzten 100 Jahre etwa darstellt und dann kann ich jetzt hier auf einen beliebigen Ort gehen und mir dann aus, äh, mit so einem Zeitschieberegler äh, aussuchen, von welchem äh, Jahr ich das haben möchte. Genau hier, ist, man sieht hier ganz, wenn ich ganz lang zurückgehe, gibt es hier nichts mehr, aber dann kann ich hier durch jedes Jahr durchgehen äh, und bekomme dann meine ähm, aktuellen Daten. Und das ist im Prinzip jetzt diese ganz normale Standard-Vacu-Installation, aber eben mit einer eigenen äh, Komponente erweitert und das ist eben das Praktische an Vecchio, dass ich quasi schon mal eine ganz klassische Kartenanwendung Anwendung habe und wenn ich was Spezielles machen will, kann ich mich da einfach äh, einklinken und ähm, das dann zu meinen ähm, Wünschen ähm, verändern. Dann zu guter Letzt, äh, da unsere Firma ja in äh, der Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz liegt und wir direkt an der ähm, Deutschen Weinstraße liegen, gibt es hier auch eine Karte, die die Weinstraße interaktiv erkundbar machen soll. Man sieht jetzt hier die äh, verschiedenen Orte und ich kann dann hier auch draufklicken und bekomme dann auf der rechten Seite Informationen, die von Wikipedia abgefragt werden. So, dann äh, bedanke ich mich äh, für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen äh, gerne zur Verfügung. Ja, besten Dank, Jakob Mix und Christian Mayer, für diesen spannenden Vortrag. Wir haben noch kurz Zeit für Fragen. Vielleicht zuerst die Entwicklung des grafischen Admin-Tools, ob das geplant ist. Wir haben ja das Cookies-Plugin gesehen, aber vielleicht gibt es noch was weiteres zu sagen. Ja, also im Wesentlichen fungiert das Kugis Plugin als ein erster Prototyp dafür. Wir wollen aber die die, die die die Tools dahinter wollen wir noch separieren, sodass es auch möglich sein wird, ein webbasiertes Admin-Tool zu entwickeln. Ist auf unserer internen Roadmap. Ähm, wird sicherlich passieren, aber jetzt nicht mit Pio 1, aber versuchen Sie sich ab und zu mal nachzuschauen, da wird sicherlich was passieren. Ähm, das ist auch ein webbasiertes frontend zur Konfigurationsgenerierung geben wird. Kann der Nutzer im Client die Transparenz für die Layer anpassen? Eine kurze Antwort. Nein. Nein, kann im Moment nicht. Ähm, Moment. Gut, sind jetzt auch noch einige Detailfragen. Ähm, wie folgt das Styling der Objektinfofenster? Kann man das kurz beantworten? Aktuell meines Wissens nach ist das Standardverhalten, dass die rein, die Attribute äh, vom geklickten Feature als Tabelle angezeigt werden und alles weitere muss programmatisch hergestellt werden zurzeit. Auch hier gibt es Beschreibungen, das weiter äh, konfigurierbar zu machen. Wir haben halt bislang, bislang mhm. ja machen wir damit kundenspezifische Projekte und sind da sowieso im Code und dann sind solche individuellen Gestaltungen des Objektinfofensters einfach Programmierleistung von uns. Ähm, da halt jetzt immer ein schmaler Grad ist, wie man die, äh, was, was abstrahiert man alles und welche Freiheiten gibt man per Konfiguration ähm, und was muss man einfach dann per Hand machen. Aber da wird sicherlich auch noch was passieren, um da zumindest ein bisschen mehr Convenience zu haben. Gut, ja. Ähm, wir konnten jetzt nicht alle Fragen beantworten. Ihr seid noch im Chat, vielleicht könnt ihr da noch versuchen, Antworten zu geben auf die gestellten Fragen. Ich danke euch für den spannenden Vortrag und es geht dann hier um 11.30 Uhr mit JAGA weiter. Vielen Dank.